Ich freue mich besonders über die First-Step-Challenge, über diese Aktion und ich freue mich ganz besonders, dass wir so viele fitte und kompetente Lehrlinge bei uns im Haus Graz haben. Sie stellen die Zukunft dar, Sie machen Graz mobil, innovative, neue Technologien. Das wird die Zukunft auch in der Stadt Graz sein und ich werde mich persönlich bemühen, in Zukunft nur manchmal den Lift zu nutzen und vorwiegend die Treppe im Hause der Holling Graz zu besteigen. In diesem Sinne freue ich mich über diese Aktion, freue mich viel Spaß beim Treppensteigen und äh, lade meine Kollegen im Haus Graz, Armin Ecker und Thomas Ryakovic, der eine ist Messedirektor, der andere ist Sportamtsleiter, dazu ein, diese Aktion mit zu unterstützen.